Deal-Analyse. In diesem Video nehme ich dich mit auf einen Rundgang durch ein Haus, in diesem Fall ein Einfamilienhaus. Dieses Haus haben wir als Mietobjekt, als Investitionsobjekt analysiert und es steht beispielhaft dafür, wie verrückt aktuell der Immobilienmarkt hier in den USA ist. Viel Spaß in diesem Video. Let's get into it! Herzlich Willkommen, mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal geht es um Immobilien und Investments hier in den USA. Als Immobilieninvestor konzentriere ich mich auf den Großraum Philadelphia hier an der Ostküste. In meiner heutigen Episode geht es um einen Immobiliendeal, den ich analysiert habe bzw. den wir gemeinsam in diesem Video durchgehen werden. Dabei handelt es sich um ein Einfamilienhaus welches repräsentativ für die aktuelle Situation hier am US-Immobilienmarkt steht. Das heißt, der Markt ist verrückt. Das Objekt war schon mal im Januar online, das heißt, der Verkäufer hat es schon mal zum Verkauf angeboten und da ist es uns bereits aufgefallen und wir haben auch geboten bzw. wir haben auch schon vorgefühlt, ob wir ein Angebot abgeben können. Das Problem an der Sache ist aber, der Verkäufer wollte das Closing, also diesen Eigentumsübergang, erst auf Mitte, Ende des Jahres, also Juli, August terminieren. Das heißt, im August wäre der Eigentumsübergang zu diesem Haus, auf das wir im Januar schon hätten bieten sollen. Zuerst schauen wir uns mal das Exposé an. Das Exposé findest du bei Zillow, zillow.com. Den Link setze ich dir unter das Video. Das ist ein Immobilienportal, mit dem man hier in den USA sehr gut Häuser analysieren kann. Schauen wir uns das Objekt mal auf Zillow an, also zillow.com. Und da einfach mal die Adresse eingeben. Das ist in diesem Fall 4940 Woodland Avenue in Drexel. Abschuss Und dann sehen wir dieses Haus. Also was sehen wir hier? Wir sehen hier 179.000 ist der Verkaufspreis oder der Wunschpreis zumindest, drei Schlafzimmer, zwei Bäder, 1188 square, foot, square feet, ähm, Status ist pending, das heißt hier ist ein Angebot da, ob das unser Angebot ist, erfährst du am Ende des Videos und der Zestimate, also der Schätzpreis, den Zillow hier selber vergibt, liegt bei 184.000 und durch reinen Zufall liegen die Zestimates von Zillow immer ganz nah bei den Werten, die die Makler hier hinterlegt haben, zufällig gibt's. Was sehen wir hier noch? Das Haus ist 157 Tage am Markt, da war ein bisschen was los. Die Details dazu, die sage ich dir noch später, warum das so lange am Markt ist, beziehungsweise was die Geschichte dahinter ist. Wir haben hier ein bisschen Beschreibung, blablabla. Das ist Listed by Keller Williams, also das ist ein Makler Listing, MLS-Listing. Das ist ein Townhouse, wie wir hier sehen auf den Bildern, 1946 gebaut, Forced Air, Natural Gas, also so heiße Umluft ist das sozusagen, die Heizung und befeuert wird diese Umluft mit Gas. Wir haben eine Garage hinten unten, die ist attached, also am Haus direkt zugänglich. Wir können auf der Straße parken, das heißt hier On-Street-Parking und Off-Street-Parking, was man kann vor der Garage parken. Was haben wir noch? Wir haben eine Central AC, die wird mit Elektrik betrieben, also strombetriebene, betriebene Klimaanlage und der Preis pro Square-Foot ist 151. Hm. Ist okay, liegt im Rahmen und aktuell bei den Preisen ist das, glaube ich, sogar ein gutes Angebot. Was mich hier ein bisschen stutzig macht, hier steht Central AC. Die sehe ich hier, gehen wir auf die Bilder, hier sehe ich die Central AC, das heißt, das ist die Außenunit. Aber was ich hier auch sehe, ist eine Window Unit. Das bedeutet, dass diese Unit, also diese Einheit hier draußen, diese Klimaanlage, wohl nicht das ganze Haus versorgt. Das heißt, hier wird es wohl keine wird, also keine keine, Duct, keine, keine Lüftungsanlage geben, die die Kaltluft und Warmluft nach da oben bringt. Das heißt, Warmluft vielleicht, aber nicht die Kaltluft. Das heißt, diese AC, diese Klimaanlage bedient wohl nur die untere Etage oder die unteren beiden Etagen. Aber das sehen wir gleich. Gehen wir durchs Haus. Was sehen wir noch? Schöne Treppe. Der Fußboden sieht super aus. Super gepflegt. Das ist die Essbereich, Esszimmer. Hier sehen wir die Luftauslässe. Das ist die Heizung. Da kommt die warme Luft raus, im Normalfall kann man das kombinieren, wird wohl hier auch geschehen sein, das heißt, da kommt warme und kalte Luft raus. Dann haben wir hier, es ist jetzt nicht groß, aber schön, das ist eine offene Küche hier hinten, das heißt, da ist ein kleiner Counter und das sind Granite Countertops, stand in der Beschreibung, ja. Neue Appliances, also das sieht relativ gut aus, also hier Mikrowelle und sowas, also das, die ganze Küche kauft man in dieser Form mit, also es nimmt niemand bei einem Umzug seine Küche mit, passiert eigentlich nicht. Die Cabinets, also hier die Küchenzeile, sieht auch ganz gut aus. Das sieht aus wie Hartholz, nicht schlecht. Der Fußboden, Geschmackssache, aber Rental Grade mindestens. Das heißt, das ist sofort vermietbar eigentlich. Wo sind wir jetzt hier? Wir sind unten und haben hier noch ein Badezimmer. Sehr schön. Also das heißt, es hat zwei Bäder. Diese Häuser kommen im Normalfall, also so ein Baukastensystem, glaube ich mal, gewesen früher. Und diese Häuser kamen eigentlich nur mit einem Badezimmer. Jetzt haben sie hier noch ein zweites Badezimmer eingebaut beziehungsweise das ist nur eine Toilette und ein Waschbecken und das nennt sich dann ein Powder-Room. Jetzt sind wir hier oben, das ist die Treppe, Schlafzimmer 1, 2, 3 und hier in der, hinten dran wird das Badezimmer sein. Das ist Schlafzimmer 1, genau hier ist der Wandschrank, Schlafzimmer 2 und Schlafzimmer 3. Hier sehe ich noch keine Luftauslässe. das heißt hier oben wird es keine Klimaanlage geben. Das Badezimmer, ja, das ist schlicht gehalten, das sind glaube ich noch die Originalfliesen. die wurden wohl geglazed, also das heißt, man übermalt die so mit so einer Glasierfarbe. Wenn ihr wisst, wie das heißt oder was das ist, schreibt es mal in die Kommentare, ich habe da, ich habe das nur mal gesehen, aber noch nicht selber gemacht, also schreibt mir in die Kommentare, was das Glazing-Zeug, was das ist, ob ihr das kennt. Dann sind wir hier wohl im Keller, oh, die Decke ist spannend, ja, was sei es drum, die ist abgehängt, Teppichfußboden. Hier steht wohl ein Peloton, das kleine Fitnessstudio im Keller, dann kommt man, glaube ich, hier die Treppe runter, im Wandschrank. Dieses Gerät hier ist ein Dehumidifier, also ein Luftentfeuchter und hier neben dran steht eine Radiatorheizung. Das heißt, die haben im Winter, glaube ich, ein paar Wärmeprobleme hier unten und im Sommer Luftfeuchtigkeit. Und genau aus dem Grund habe ich immer ein Problem damit, wenn ein Teppich im Keller irgendwo verlegt ist, weil da kann es ganz schnell anfangen zu modern. Hier sind die Sommer immer recht feucht, also die hohe Luftfeuchtigkeit macht den alten Häusern und Kellern besonders äh, immer zu schaffen. Aber schauen wir weiter. Ja, Peloton, schön. Außenbereich mit Trampolin und hier hinten sehen wir die Bahnschienen, das heißt das Haus steht direkt an den Bahnschienen, das gehört mit zum Haus. Hier haben wir die Attached Garage, also die Garage im Haus. Und hier haben wir auch noch einen Parkplatz davor und das ist dieses Off-Street-Parking. Das heißt, man kann vorm Haus frei parken und hinterm Haus auf seinem Privatparkplatz parken. Das nennt sich dann Off-Street- und On-Street-Parking. Ja, Dann sind wir damit durch. Das heißt, wir haben die Details hier gesehen, haben uns das angeschaut. Gucken wir noch, was uns Zillow noch verrät. Der Estimated, Estimated Sales Range wären 176 bis 194. Ich sage ja, das liegt immer recht nah an dem, was der Makler eingestellt hat. Die Price History, wie gesagt, die Details dazu kommen später noch in diesem Video. Die äh, Verkäufer haben das Haus im Januar bereits mal eingestellt, wieder rausgenommen und so weiter und so fort. Warum, wieso, weshalb, siehst du am Ende des Videos. Die Taxes das sehen wir hier auch noch, das heißt 5700 ist realistisch. Hier oben ist was ähm, faul, das heißt in diesem gesamten Bezirk hier in... Drexel Hill ist eine Gemeinde in dem County Delaware County und da wurde letztes Jahr jedes Property, also jedes Objekt neu taxiert. und Deswegen stimmen diese Werte in den seltensten Fällen. Man kann aber direkt bei den äh, Property Records, also bei, diesem, bei dem County Records in diesen Unterlagen nachschauen, online natürlich. Und dann sieht man, dass dieser Preis mit 5.729 der realistische Steuerpreis für diese Gegend ist. Bewertung der Schulen, 3 für die Primary, 3 äh, für, für die Middle School, 5 für die Primary und für die High School gibt es auch eine 5. Ist okay, ist alles im, im Rahmen, nichts Wildes, aber es ist eine gute Gegend. Das Haus ist spannend, schauen wir uns an, gehen wir durchs Haus, auf zum Rundgang. Die Verkäufer haben hier schon ähm, so Überzieher für die Schuhe hingestellt und Masken bzw. Desinfektionsspray. Alles da, die sind vorbereitet. Das sind bei manchen Verkäufern sind es gerade Maßnahmen, aber nicht bei allen. Also mancher interessiert es kaum, aber hier die sind da ein bisschen vorsichtig. Das ist ähm, auch gut so. Das sind die Eigentümer, die da auch selber wohnen. Das heißt bei Verkäufern, die, die direkt im Haus wohnen, hat man dann immer ein bisschen mehr Vorsicht. Und das ist ja auch in Ordnung. Ja, was sehen wir hier? Schöner äh, Fußboden. Das heißt, das ist gut gepflegter Fußboden. Hardwood Floor, also Echtholz. Hier auch der Fußboden, der glänzt schön, also hier haben sie den Fußboden gewechselt. Das ist dann Laminat im Kinderzimmer bzw. Bedroom 1. Das sieht alles gut aus, Wände, sauber, trocken, Decke, sieht schön aus. Und was ins Auge sticht, ist natürlich der Fußboden hervorragend. Der knarzt auch beim drüberlaufen, das ist jetzt hier der Master Bedroom, also Bedroom 2 sozusagen. Alles gut gepflegt. Hier in diesem Badezimmer ist auch alles schön gemacht, alles schön gepflegt, einfach gehalten. Und das ist jetzt hier das zweite Kinderzimmer bzw. Bedroom 3. Und da gibt es auch keine Wasserspuren oder irgendwas, alles gut gepflegt, alles in Schuss. Dem treuen Zuschauer wird dieser Grundriss, also der Floorplan von dem Haus schon bekannt vorkommen. Den habe ich schon mal aufgenommen, da gibt es sogar 3D-Aufnahmen von einem anderen Haus. Das Video dazu verlinke ich euch rechts oben hier im Bild. Dann gehen wir weiter durchs Haus unten. Also oben war alles super, super gepflegt. Da gibt es gar keine Beanstandung, was gar nicht so gut ist für die Preisverhandlung, aber dennoch hervorragenden Schuss. Und dann gehen wir hier ins Esszimmer mit offener Küche. Also in anderen Häusern ist diese Küche nicht offen, da ist dann hier eine große Wand und Tür und was auch immer. Aber hier offen sieht auch schön aus. Granite Countertop, also die Arbeitsflächen Granit. Die Geräte hier, der Ofen, der Herz, die Mikrowelle und der Kühlschrank sind relativ neu, gut gemacht. Dann gehen wir ab in den Keller. Und hier wieder der Dehumidifier, der Heizer, also der Luftentfeuchter, der Radiatorheizer und Teppichfußboden ist ein Fragezeichen, warum man Teppichfußboden in den Keller macht. Aber sei es drum, war alles trocken, es hat nicht muffig gerochen oder sonst irgendwas. Von daher eigentlich alles gut. Das ist der Heizraum hier. Also hier sehen wir auch schon den, ähm, diese, die Heizanlage, diese Warmluftanlage Frost Air. Die wird mit Gas beheizt. sehen wir hier den gasbetriebenen wasserheizer die heizungsanlage sieht relativ gut aus gut gepflegt alles in schuss wurde auch gewartet und rechts sehen wir die waschmaschine und den trockner also links ist der trockner rechts die waschmaschine und auch dieser trockner ist mit gas betrieben das ist in europa recht selten aber gasbetriebener trockner macht durchaus sinn und ist auch recht effizient also die sind schnell fertig die waschladungen und auch entsprechend groß trockner und waschmaschine die Wände sind trocken, es riecht nicht muffig, alles super. Auch die Elektrik hier ist relativ neu, 100 Ampere. Und das ist der Outdoor-Bereich, also hinten raus. Da ist nochmal ein Trampolin und eine Garage ist unten drunter und hinten ist der Driveway, wo die Mülltonnen stehen und der Müll, der wurde wohl nicht abgeholt. Beziehungsweise die Mülltonnen stehen auch immer so krumm und schrief, wenn, sie, wenn der Müll abgeholt wurde. Und hier noch die Besonderheit für ein Haus dieser Größe, nämlich ein zweites Badezimmer, beziehungsweise der Powder Room. Also hier haben wir eigentlich nur eine Toilette und ein Waschbecken, deswegen Powder Room Und das ist eigentlich super praktisch, bei drei Schlafzimmern zwei Bäder hier zu haben. Das ist relativ selten bei der Größe von diesen Häusern. Das zweite Badezimmer hier unten passt sehr gut in den Grundriss von diesem Haus rein. Also man sieht es nicht. Man kriegt es nicht mit und ist gut versteckt, gut nachgerüstet. Aber was ist jetzt eigentlich der Grund, warum das Closing nicht im Februar stattfinden kann nach 30 Tagen? Warum muss es denn im Juli, August stattfinden und hat noch keinen konkreten Termin? Richtige Frage. Der Hintergrund ist, irgendjemand baut ein Haus neu. So ein Haus, was du in dem vorhergehenden Video siehst, was ich dir hier oben verlinke zum Beispiel. So ein Holzhaus. Dieser irgendjemand verkauft sein altes Haus und verkauft das an den Verkäufer von diesem Objekt. Und dieser Verkäufer gibt den Termindruck oder diesen unbestimmten Termin an den Käufer, den neuen Käufer seines eigenen Hauses, also faktisch uns, weiter. Wie schaut der Business Case jetzt aus Investorensicht aus? Wir haben Variante 1, wo man ein Haus Cash kaufen könnte. Das heißt, kaufen wir das Haus Cash, sagen wir jetzt im Januar, dass wir im Juli, August das Haus kaufen werden. Heißt für uns, wir müssen das Geld jetzt schon reservieren und weglegen. Wir müssen jetzt schon die Funds proven, also wir müssen jetzt schon nachweisen, dass das Geld da ist, dass wir es das im Juli, August bezahlen können. Wenig attraktiv. Variante 2. Man finanziert, aber dann hat die Bank das Problem. Das heißt, man verlagert sein Problem mit der Reservierung des Geldes an die Bank. Dann sagt die Bank natürlich, du pass mal auf, sechs Monate legen wir das gern zurück, aber wir verlangen dafür Bereitstellungszinsen. Die Variante 2 hat aber noch ein anderes Problem. Wenn die Bank sagt, wir verlangen Bereitstellungszinsen, ist es hier in den USA so, dass sie für drei Monate deinen Schufa-Score checken. Also die Company, die Investmentfirma bzw. die Personen hinter der Investmentfirma werden geprüft. Der Schufa-Score, also der Credit-Score hier in den USA, wird dann eingeloggt. Der gilt aber nur für ein paar Monate, weil in der Zwischenzeit kann man natürlich wieder einkaufen gehen und man könnte irgendwas machen, was den Score verschlechtert. Und deswegen sichert sich die Bank da doppelt ab. Also erstens Bereitstellungszinsen und zweitens wird sie in dieser Zwischenzeit, in diesen sechs Monaten, die jetzt dann vergehen würden, mindestens zweimal den Credit Score ziehen und jedes Mal ziehen verschlechtert den Credit Score. Das ist eine Sackgasse. Also der Deal ist aus Investorensicht ziemlich unattraktiv. Und wie habt ihr das jetzt gelöst? Ja, ganz einfach. Aus unserer Sicht war es wenig attraktiv, jetzt den Deal einzulocken und erst im August zu bezahlen oder Juli. Deswegen haben wir gesagt, pass auf, wir locken das jetzt ein. Wir machen beim Closing den Eigentumsübergang so schnell wie möglich. Aus unserer Sicht wäre das innerhalb von 14 bis 30 Tagen möglich. Und dann machen wir direkt nach dem Closing einen Mietvertrag. Das heißt, der Verkäufer verkauft uns das Haus so schnell wie möglich und mietet es sofort wieder zurück. Und da wir gesagt haben, wir sind fair, machen wir das so. Du sollst dann nicht schlechter stehen, als hättest du den Deal nicht gemacht. Deswegen ist die Miete nicht höher als das, was du gerade an Mortgage an die Bank zu bezahlen hast. Das heißt, sein Kreditbetrag wäre sein neuer Mietbetrag. Attraktives Angebot, oder? Leider war das dem Verkäufer viel zu kompliziert. Das hat er nicht so ganz verstanden. Und deswegen hat er da den Rückzieher gemacht, das Objekt wieder vom Markt genommen, wie ihr hier seht. Nur um es dann ein paar Wochen später wieder an den Markt zu geben. Also... Vielleicht nicht so versierter Verkäufer, beziehungsweise nicht so erfahrener Verkäufer, der war ein bisschen erschrocken. Er war so verschreckt, dass er das Haus wieder vom Markt genommen hat. Nur um es ein paar Wochen später wieder online zu stellen und den Prozess von vorne zu starten. Und warum ist jetzt der Markt verrückt? Wir haben das Haus wieder online kommen sehen, haben sofort darauf reagiert und haben nachgehakt, wie ist der Stand? Seid interessiert? Wir sind interessiert wollen man ein Angebot machen? Und da hat die verkaufende Markt dann gesagt, braucht er nicht machen, wir haben schon fünf Angebote. Das Haus war noch gar nicht lange am Markt und sie hat schon fünf Angebote gehabt und alle waren über dem geforderten Preis. Und das zeigt, wie verrückt der Markt aktuell ist. Also die Leute geben mehr, als das Haus wert ist, um einen unsicheren Closing-Termin irgendwann im Sommer zu haben und den Deal jetzt einzulocken. Also irgendjemand ist bereit, diese Bereitschaftszinsen zu bezahlen. Okay. Bei solchen Einfamilienhäusern ist es gerade besonders schlimm. Da bieten die Käufer Geldbeträge weit über dem Wert des Hauses mit einem unsicheren Closing-Termin. Also das war unglaublich bei diesem Haus. Es macht keinen Sinn, gerade sich Einfamilienhäuser anzuschauen und darauf zu bieten, wenn sie in so einem guten Zustand sind. Weil darum reißen sich die ganzen Retail-Investoren bzw. die Selbstnutzer. Und da werden Preise gezahlt, die jenseits von gut und böse sind. Die verkaufende Maklerin hat uns gesagt, dass sie auch befürchtet, dass die Preise, die geboten werden, von den Banken nicht mitgetragen werden. Also stell dir vor, das Haus ist 180.000 wert und jemand bietet 205.000. Und geht dann zur Bank und sagt, hier, ich würde dir für dieses Haus gehen 205.000 bezahlen. Dann sagt die Bank, viel Spaß damit, wir finanzieren es nicht. Zahl ruhig 205.000, aber nicht mit uns. Die Bank geht natürlich hin und bewertet das Haus nochmal für sich. Und wenn dann jetzt ein großer Differenzbetrag zwischen der Bankbewertung und dem Angebotspreis besteht, dann muss der Käufer hingehen oder der potenzielle Käufer hingehen und den Differenzbetrag aus eigener Tasche bezahlen. Und das können viele der Käufer nicht. Und deswegen ist es auch nicht gut für den Verkäufer des Hauses, wenn solche Angebote reinkommen, denn das heißt, die ganzen Finanzierungen platzen, der Deal ist weg vom Markt, weil sie gerade verhandeln, Finanzierung platzt und das Haus kommt wieder an den Markt. Macht keinen Spaß für beide Seiten. Schauen wir uns die Zahlen an. Der Kaufpreis, der gefordert wurde, waren 179.000. Wir haben beide Varianten durchgespielt, das heißt mit Cash bzw. mit Bankfinanzierung. Schauen wir uns die Bankfinanzierungsvariante an. Was macht dieses Haus attraktiv? Ganz normal 25% Eigenkapital, das ist so ein Puffer, den kann man mitbringen. 4,25 sind die aktuellen Zinsen, 25 Jahre Amortisationszeit. Closing-Kosten, also der ganze gesamte Eigentumsübergang, Transfer-Taxes und so weiter und so fort, 3,2% im Schnitt. Das heißt, das Gesamtinvest läge bei 184.000. Steuern sind in Hill wie bereits in anderen Videos schon erwähnt, recht hoch mit 5.831. Die Versicherung, da das kein großes Haus ist, wäre bei 800. Das ist so ein Erfahrungswert. Management-Fee 7% äh, Maintenance, also Wartungsrücklagen 5%. Und für Wasser und Abwasser bzw. Müll zahlt man in Drexel Hill noch äh, 450 Dollar. Und nochmal ähm, 70, 80 Dollar für die Inspektionen, damit da ein, ein Mieter einziehen kann. Das ist eine Inspektion, die man an die Gemeinde bezahlt. Soweit zu den Ausgaben. Kommen wir zu den Einnahmen. Die erzielbare Miete in Drexel Hill für ein 3-Bedroom, zwei Bäder. Wie schon erwähnt, zwei Bäder sind rar. Wären 1750. Das heißt, das Haus ist super ausgestattet, hat eine Klimaanlage, zumindest unten, hat zwei Bäder, hervorragenden Schuss. Also 1750 ist eine sehr konservative Rechnung. Da ist sogar mehr drin. Aber mit 1750 hat man guten Puffer. 5% Leerstand, das ist so die Turnover-Erfahrung. Und diese Zahlen kombiniert ergeben folgende Kennzahlen. Also wir haben einen Faktor, einen Multiple von 8,8. Ist okay, ist gut. Wir haben eine Bruttomietrendite von 11,3, also 11,4. Und wir haben den Cash-on-Cash Cash von glatt 3% bzw. 9%, wenn wir den Principal, also die Tilgung, jeden Monat mitrechnen, die die Mieter für dieses Haus bezahlen, weil hier in den USA kann man den Kredit sofort ablösen, kann das Haus sofort wieder auf den Markt werfen und somit kann man auch sagen, man hat eine 9% Cash-on-Cash. Cash. Der Cashflow sieht wie folgt aus, mit einer konservativen Miete in dieser Form 127 Dollar pro Monat Bringt das Haus nicht in die erste Liga, ist aber dennoch ein sicheres Objekt, weil es in einer guten Lage ist. Und ich würde sagen, es ist eine B bzw. eine sehr, sehr gute C-Lage. 127 Dollar Cashflow pro Monat, das ist ein gutes Einkommen für so ein Haus bzw. das ist ein guter Wert. Und das ist auch der Grund, warum wir ein Angebot abgeben wollten. Haben es aber nicht getan, weil da waren schon genug andere und die haben weit mehr geboten. Also dieses Haus macht für 179 Grad noch Sinn. Wenn wir uns die Angebote anschauen, die eigentlich gingen, 205.000, macht das Haus keinen Spaß mehr. Für 21 Dollar Cashflow pro Monat, pro Tür, lohnt sich der ganze Aufwand nicht. Damit hast du es geschafft. Das Ende des Videos ist erreicht. Du hast das Exposé gesehen, du hast den Hausdurchgang mitgemacht und du hast die Zahlen gesehen. Das Haus war ein attraktives Objekt, wäre es immer noch aber aktuell ist der Markt einfach zu angespannt. Viele Eigennutzer bieten gerade Mondpreise für die Häuser, das ist unglaublich. Das heißt, wir als Investoren müssen einfach einen den Gang höher schalten und einfach mehr Deals analysieren. Wenn du keine Dealanalyse mehr von meinen Objekten hier verpassen möchtest, dann abonniere meinen Kanal und lass mir ein Like da. Wenn du irgendwas genauer wissen möchtest, ich irgendwo zu schnell drüber gegangen bin, schreib mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.